Öffentlichkeit, Schranken und Erlaubnisse Werke können auf verschiedene Weisen zugänglich gemacht werden. Das Urheberrecht nimmt dazu im Begriff der Öffentlichkeit bzw. der öffentlichen Zugänglichmachung Bezug. Es unterscheidet im Grunde zwei Zustände, öffentlich und nicht öffentlich bzw. privat. Zunächst ist wichtig, ein Werk muss nicht öffentlich sein, um geschützt zu sein. Die Hausarbeit, die mir eine Kommilitonin zur Rechtschreibkorrektur schickt, ist bereits geschützt, auch wenn sie bisher nur zwischen zwei Personen versendet wurde. Aber wo ist die Grenze zwischen öffentlich und privat? Dankenswerterweise definiert das Urheberrechtsgesetz in § 15 Absatz 3 wie folgt. Die Wiedergabe ist öffentlich, wenn sie für eine Mehrzahl von Mitgliedern der Öffentlichkeit bestimmt ist. Zur Öffentlichkeit gehört jeder, der nicht mit demjenigen, der das Werk verwertet, oder mit den anderen Personen, denen das Werk in unkörperlicher Form wahrnehmbar oder zugänglich gemacht wird, durch persönliche Beziehung verbunden ist. Damit das Werk als öffentlich gilt, muss es also mindestens zwei Personen zugänglich sein, die mit dem Urheber nicht durch persönliche Beziehungen verbunden sind. Daraus ergibt sich die Frage, was ist eine persönliche Beziehung? Nehmen wir einige Beispiele zu Rate. Eine klare persönliche Verbindung habe ich zu meinem Partner, meiner Familie, meinen Freunden. Keine persönliche Verbindung habe ich zu meinem Professor, dessen Vorlesung ich das erste Mal besuche und zu dem ich auch vorher keinen Kontakt hatte. In einer Schulklasse habe ich als Lehrer zum Beispiel eine persönliche Beziehung zu den Schülern, aber auch eigentlich nur dann, wenn ich sie wirklich regelmäßig sehe und der Klassenverband über eine längere Zeit erhalten bleibt. Aber auch hier kann nicht grundsätzlich gewährleistet sein, dass ich ausschließlich persönliche Beziehungen zu den Schülern habe. Im Sinne des Urheberrechtsgesetzes ist eine Schulklasse also als Öffentlichkeit zu werten. Als Seminarleiter an einer Uni oder als Professorin, der eine Vorlesung hält, ist es schon etwas klarer. Aufgrund der wenigen Zeit, die man miteinander verbringt, ist es praktisch unmöglich, ein persönliches Verhältnis zu allen Kommilitonen zu haben. Daher ist es im Allgemeinen zunächst davon auszugehen, dass man Werke öffentlich macht, wenn man sich in Unterrichtssituationen, sei es in der Schule oder Hochschule, befindet. Warum ist diese Unterscheidung aber nun so wichtig? Warum sollten wir davon ausgehen, eher öffentlich zu sein als privat? Die Schranken des Urheberrechts und die gesetzlich erlaubten Nutzungen. Im Bildungsbereich hat die Frage nach der Öffentlichkeit besondere Bedeutung aufgrund der sogenannten gesetzlich erlaubten Nutzungen für Unterricht, Wissenschaft und Institutionen. Umgangssprachlich spricht man auch von den Erlaubnissen für den Bildungsbereich. Sie erlauben die entgeltfreie Nutzung geschützter Werke durch Personen im Bildungsbereich zusätzlich zu den für alle Menschen geltenden Schrankenregelungen des Urheberrechts. Schauen wir uns beides näher an. Beim Begriff Schranken denkt man zunächst daran, dass ein geplanter Weg versperrt ist. Erfreulicherweise ist das Gegenteil der Fall, zumindest aus Sicht der Nutzer von geschützten Werken. Mit den Schrankenregelungen werden nämlich die Rechte der Urheber zugunsten der Nutzer beschränkt. Die Urheber können an diesen Stellen ihre Rechte also nicht vorbehalten, da das Gesetz dies untersagt. Wird von einer Schrankenregel auf legitime Weise gegenüber einer Öffentlichkeit Gebrauch gemacht, gilt immer, Quellenangabe muss sein. Es gibt eine ganze Anzahl dieser Schranken, weswegen wir uns die bekanntesten und wichtigsten für den Bildungsbereich herausgesucht haben. Die Schrankenregeln, Zitate. Die wahrscheinlich bekannteste Schranke, auch wenn nicht als solche bekannt, ist das Zitatrecht. Es gestattet die Vervielfältigung und Verbreitung von Werken und Werkteilen im Interesse der kulturellen Entwicklung und diskursiven Auseinandersetzung. Gegenstand des Zitatrechts sind geschützte Werke. Nicht schutzfähige Inhalte wie der Satz lest den Text und fasst ihn in drei Sätzen zusammen, müssen also nicht zitiert werden, denn sie sind nicht schutzfähig. Eine unbekannte oder viel zu oft ignorierte Voraussetzung für die Rechtmäßigkeit des Zitats ist die Zweckmäßigkeit. Ein Zitat soll als Beleg für die eigenen Ausführungen oder als kritische Auseinandersetzung mit den Werken Dritter verwendet werden. Es muss also stets eine Verbindung zwischen eigenem, zum Ausdruck gebrachten Gedanken und dem zitierten Inhalt bestehen. Als Schmuckelement oder alleinstehend ohne eigene Werkseinbindung ist ein Zitat also grundsätzlich nicht rechtmäßig. Des Weiteren sind Zitate als fremdes Werksteil hervorzuheben, zum Beispiel durch Anführungszeichen. Allen bekannt ist, dass zum Zitat eine Quellenangabe gehört. Das gilt zumindest im Bereich der Wissenschaften auch, wenn das Werk bereits gemeinfrei ist. Der populärste Aspekt der Zitatschrankenregel ist das Kleinzitat aus Paragraf 51 Absatz 2. Dieses erlaubt Stellen eines Werkes, also nur kleine Teile des Gesamtwerks, in einem eigenen selbstständigen Werk zu verwenden. Verhältnismäßigkeit ist entsprechend geboten. Aus umfangreichen Werken kann anteilig mehr zitiert werden als aus weniger umfangreichen Werken. Das Zitat wird nicht mehr rechtmäßig sein, wenn mein eigenes Werk unverhältnismäßig viele Zitate enthält. Wir müssen also stets im Hinterkopf behalten, das Zitat ist eine Einschränkung des Rechts der Urheber, eine Vergütung für meine Verwendung ihres Werkes zu verlangen. Das Gleiche gilt umso mehr für das sogenannte Großzitat aus Paragraf 51 Absatz 1. Dieser erlaubt, ganze Werke zur Erläuterung im Rahmen von wissenschaftlichen Werken zu verwenden. Diese Regelung ist aber nicht darauf angelegt, dass ganze Monographien als Zitat wiedergegeben werden dürfen. Es geht vielmehr um kleine Werke wie Gedichte oder grafische Darstellungen, die ihren Aussagegehalt verlieren, wenn sie nur ausschnittsweise zitiert werden. Der Begriff wissenschaftliche Werke meint hierbei nicht nur Werke, die an Universitäten entstanden sind, sondern auch populärwissenschaftliche Texte, die auf methodischen Erkenntnisgewinn abzielen. Die Privatkopie. Die zweite wichtige Schranke, die wir hier behandeln wollen, ist die der Privatkopie. Sie ist in § 53 geregelt und dieser besagt, dass natürliche Personen Privatkopien von Werken zum Zweck rein privater Nutzung anfertigen dürfen. Dieser Paragraph ist die Grundlage für eine Handlung, die Tausende Studierender regelmäßig tun zahllose Texte aus Büchern der Bibliothek zu kopieren. Das ist ein wirklich gutes Beispiel dafür, wie selbstverständlich bestimmte Handlungen für uns sind, die in diesem Fall aber zum Glück gesetzlich erlaubt sind. Aber dennoch kann man auch diese Schranke nicht dehnen, wie man will. Wer zum Beispiel wissentlich Kopien von Werken macht, die offensichtlich bereits rechtswidrige Kopien sind bzw. rechtswidrig hergestellt wurden, macht sich dennoch strafbar, wenn er diese kopiert. Zweitens dürfen Privatkopien dann nicht angefertigt werden, wenn eine technische Maßnahme ergriffen wurde, um das Werk zu schützen. Damit ist zum Beispiel der Kopierschutz auf einer CD gemeint. Die Erlaubnisse für den Bildungsbereich ab § 60a fortfolgende. Das Urheberrechtsgesetz sieht in § 60a vor, dass Bildungseinrichtungen und hier tätige Personen ebenfalls mit einer Sonderregelung arbeiten dürfen, die das Recht der Urheber einschränkt. Dieser erlaubt es mit dem konkreten Zweck der Veranschaulichung von Unterricht und Lehre, Anteile von Werken oder auch ganze Werke ohne Entgeltzahlung oder individuelle Einholung von Nutzungsrechten unbearbeitet zu verwenden. Dies ist zum Beispiel die Rechtsgrundlage für die Seminarreader, in welchen jeweils maximal 15% eines geschützten Werkes kopiert und Lernenden individuell, analog sowie digital bereitgestellt werden dürfen. Für das Thema OER stellt das jedoch nur einen Exkurs dar, weswegen wir auf dieses Thema ausführlich im Zusatzbereich eingehen. Außerdem sind diese Einzelnormen Teil einer Gesetznovellierung von Anfang 2018, die sich derzeit in einer Art Prüfungszeit befindet. Das heißt, sie werden nach aktuellem Stand nur befristet bis 28. Februar 2023 angewendet. Wer sich unseren Kurs also in diesem Zeitraum anschaut, sollte sich vergewissern, ob die neue Regelung dass Paragraph 60a fortfolgende erhalten geblieben sind. Zusammenfassung. Wer von diesen Themen das erste Mal hört, kann durchaus etwas überfordert sein. Die Beschäftigung damit unterstützt uns aber, rechtssicher zu arbeiten, die Rechte der Urheber zu achten und unsere eigenen Rechte besser zu verstehen, wenn es um die Produktion von eigenen Werken, zum Beispiel in Form von OER, geht. Fassen wir also zusammen. Es gibt diverse Schrankenregeln und Erlaubnisse für Unterricht und Lehre, die verschiedene Lehrpraktiken an Universitäten und Schulen ermöglichen und legalisieren. Es ist aber wichtig zu verstehen, worin diese Schrankenregeln und Erlaubnisse bestehen und welche Bedingungen sie haben. Vor allem dann, wenn die eigene Lehre darauf aufbaut. Und es ist stets zu empfehlen, eigenes Material weitestgehend unabhängig von den aktuell geltenden Erlaubnissen zu gestalten, da diese sich erwiesenermaßen auch ändern können. Wer OER produzieren möchte, sollte entsprechend versuchen, die Zugeständnisse des Urheberrechts völlig außen vor zu lassen, um größtmögliche Offenheit der produzierten OER zu erreichen.